Yo, was geht ab, boys and girls? Der Nesco ist wieder hier. Und, ähm, ja, ich bin wieder back. Krasser Shit. Auf jeden Fall dachte ich mir, ähm, gut, die Idee hast du schon ein bisschen länger, GTA Real Life zu machen. Jetzt denkt ihr euch, äh, Real Life, Real Life, wie diese Typen, die das schon gemacht haben, hier mit dem Wasserpistolen rumrennen hier. Bam, bam, bam. Ne, ähm, die Serie heißt einfach nur GTA Real Life, aber im Endeffekt nehme ich halt GTA 5, und mach so eine eigene Story raus kennt ja jeder den Story Modus nur mache ich dann eigene Story rein und ähm, wird dann das halt entweder halt in GTA Online machen oder in GTA Singleplayer was dann übergreifend wird zu Online da habe ich mir jetzt so nicht krasse Gedanken gemacht um ehrlich zu sein ob das übergreifen wird oder nicht aber ich habe da schon so eine ganz kleine Story im Hintergrund und wenn eventuell noch einige mitmachen würden dann wäre das halt auf jeden Fall richtig sick Dann hätte ich halt auch mehrere Charaktere Würde dann mehr Zeit nehmen Aber das wäre eigentlich ganz schön cool Wenn man da so eine kleine Serie daraus machen kann Und ich habe da sogar einen Clip vorbereitet Wie das ungefähr aussehen würde Wenn so eine ganz coole Szene kommt oder so ähm Und ja Dann würde ich halt mal wissen wie ihr das halt möchtet Indem ihr mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt Plus äh, mir einfach einen Kommentar da lässt Wenn es geht so das ist ja nur ein bisschen Teparino. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in GTA Online. Es kommt halt drauf an, beziehungsweise GTA Real Life ähm, Es kommt dann halt drauf an, wie ihr das mögt. Ich werde dann oben rechts, glaube ich, eine Umfrage machen. Ja, nein. Aha, ma, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ja, wenn das dann einfach bis nächste Woche oder bis zu diesem Wochenende äh, genug Stimmen hat, sagen wir mal so 10 oder so. Dann ähm, würde ich sagen, dass wir das dann, ja, durchsetzen. Oder halt eher, was heißt, 10 Stimmen, aber ungefähr so. Äh, ja, dann würde ich das halt umsetzen und äh, ich glaube, das könnte man feiern. Naja, ich glaube halt nur wieder scheiße. Viel Spaß euch noch bei dem, was ihr macht und see ya, boys.